Willkommen, liebe Schüler. Ich möchte Ihnen heute ähm, nochmal die Methoden der Entwicklungspsychologie kurz vorstellen und dann anhand einiger äh, kleiner ausgewählter Beispiele erklären. Beginnen wir mit den sogenannten Normendaten. Die Normen sagen uns aus, was Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt für ein Verhalten zeigen, zum Beispiel in Bezug auf Sprache. Bei den Normdaten werden unterschiedliche Alterskohorten verglichen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel eine Gruppe, die 1956 geboren ist und guckt zu einem Zeitpunkt von drei Monaten, sechs Monaten und neun Monaten, wie weit ihre Sprachentwicklung ist. Dann nimmt man eine weitere Alterskohorte, zum Beispiel eine Kohorte, die 1959 geboren ist und guckt wieder zum selben Zeitpunkt, welches Verhalten zeigen die Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei wird zunächst mal unabhängig von einem bestimmten Kriterium geguckt. Das unterscheidet die Normdaten, beispielsweise von der Längsschnittuntersuchung. Die zweite Methode sind die sogenannten Querschnittstudien. Hierbei vergleichen wir zwei Kohorten miteinander. Zum Beispiel lassen wir eine Kohorte um 1953 geboren, beobachten wir zu einem Zeitpunkt x und genau zu demselben Zeitpunkt, zu dem wir dieser Gruppe beobachten, vergleichen wir oder beobachten wir eine Vergleichsgruppe, die 1955 geboren ist und gucken da wiederum, was für ein Verhalten zeigen diese Kinder zum Beispiel in Bezug auf die Sprache. Aus diesem Vergleich zu einem bestimmten Zeitpunkt, der quasi relativ ähnlich gewählt ist, lassen sich nun bestimmte Schlüsse ziehen. Also das heißt, welche Unterschiede liegen zwischen Kindern von 1900, die 1953 geboren sind und Kindern, die 1955 geboren sind. Welche Unterschiede zeigen sich in ihrem Sprachverhalten? Die dritte Methode sind die sogenannten Längsschnittuntersuchungen. Hierbei wird eine Kohorte über einen relativ langen Zeitraum, das kann bis zu 30 oder 40 Jahre sein, zu verschiedenen Zeitpunkten in Bezug auf bestimmte Aspekte beobachtet. Das Besondere ist hier dabei, dass wirklich nur eine Gruppe beobachtet wird und eben hier ein besonderer Fokus auf besondere Beobachtungsschwerpunkte, zum Beispiel die sprachliche Entwicklung, gelegt wird. Im sequenziellen Versuchsplan werden nun beide Methoden miteinander kombiniert, das heißt die Längsschnittuntersuchung und die Querschnittsuntersuchung. Hierbei werden unterschiedliche Alterskohorten, also zum Beispiel eine Kohorte, die 2020 geboren ist, eine Kohorte, die 2018 geboren ist und eine Kohorte, die 2016 geboren ist, zu jeweils gleichen Zeitpunkten beobachtet. Dabei werden zunächst einmal Querschnittsvergleiche angestellt, das heißt, die Kohorten werden in ihrem Verhalten untereinander verglichen. Es werden aber auch die Unterschiede der Kohorten innerhalb einer Kohorte untersucht, beziehungsweise das Verhalten einer Kohorte zu einem bestimmten Zeitpunkt gegenüber einem anderen Zeitpunkt. Aus diesem Vergleich sozusagen beider oder aus der Kombination beider Methoden ergibt sich dann schon ein ganz gutes Bild der Realität. Die Frage, die sich also im sequenziellen Versuchsplan stellt, ist, wie unterscheiden sich die Alterskohorten zu einem bestimmten Zeitpunkt X und welche Unterschiede im Verhalten gibt es zwei äh, zwischen zwei Beobachtungspunkten innerhalb einer Kohorte? Als letzte Methode können wir den historischen Zugang beschreiben. Der historische Zugang erläutert die gesellschaftlichen Bedingungen einer bestimmten Alterskohorte. So entwickeln möglicherweise Kinder, die während der Corona-Pandemie geboren sind, möglicherweise eine verzögerte Spracheentwicklung oder haben eine verzögerte Sprachentwicklung. Der historische Zugang erläutert also solche Zusammenhänge, die die anderen Untersuchungsmethoden nicht darstellen können und zeigt die gesellschaftlichen Bedingungen einer bestimmten Altersentwicklung, einer bestimmten Alterskohorte. Erstellt stellt diese ähm, Zusammenhänge dar und ordnet sie historisch ein.